Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Jahr ist alles anders. Wir sind nicht am Münchner Marienplatz. Das ist richtig, um die Gesundheit von Menschen zu schützen. Aber natürlich fehlt was. Und trotzdem ist es richtig, heute etwas zu machen. Denn gerade in der Krise werden wir Gewerkschaften gebraucht und wir müssen Position beziehen. Dass die Arbeitgeber nicht durchkommen, mit ihren Versuchen die Mitbestimmung einzuschränken oder alte Forderungen wieder nach vorne zu bringen, wie die Schleifung des Acht-Stunden-Tages. Wir sind wichtig, um deutlich zu machen, dass nicht nur Unternehmen geschützt werden, sondern dass auch Beschäftigte und Solo-Selbstständige. Und, dass die richtigen Lehren aus der Krise gezogen werden. Dass systemrelevanten Berufen nicht nur applaudiert werden darf, sondern dass sie gut bezahlt werden müssen. Dass das Gesundheitssystem wieder dem Gesundheit des Menschen in den Mittelpunkt stellen muss. Dass wir mehr Sozialstaat brauchen und nicht weniger. Wir brauchen eine soziale Absicherung für alle. Und dass die Kosten der Krise gerecht getragen werden. Und das bedeutet gerade, dass die oberen zehn Prozent ihren Beitrag leisten müssen. Und wir brauchen mehr Sicherheit. Sicherheit bedeutet in unserer Region vor allem eins, bezahlbares Wohnen. Deswegen haben wir Gewerkschaften das Volksbegehren sechs Jahre Mietenstopp für eine Atempause für Mieterinnen und Mieter unterstützt. Und wir glauben, gerade in Zeiten von Corona ist diese besonders wichtig. Leider hat die Staatsregierung das Volksbegehren nicht zugelassen. Wir aber kämpfen weiter, weil uns diese Atempause wichtig ist und wir gehen vor Gericht und wir werden klagen. Eines muss in dieser Krise deutlich werden. Es sind nicht die Banken, die in dieser Gesellschaft systemrelevant sind, sondern es sind wir. Wir alle sind systemrelevant. Wir alle halten diese Gesellschaft am Laufen. Wir halten diesen Laden am Laufen. Und deswegen haben wir Rechte. Wir haben das Recht auf ein gutes Leben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern jährte sich zum 75. Mal der Jahrestag der Befreiung Münchens vom Nationalsozialismus. Der Jahrestag mahnt uns, den Opfern der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus zu gedenken. Aber Gedenken heißt für uns Gewerkschaften immer auch kämpfen. Und niemand hat das so prägnant auf den Punkt gebracht, wie Max Mannheimer in seinem Bekannten, Zitat. Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es nie wieder geschieht, dafür schon. Das bedeutet für uns sehr konkret, Position zu beziehen gegen jegliche Form der Geschichtsfälschung, gegen jegliche Relativierung, Gerade heute, wo Rechtspopulisten und Rechtsradikale wieder in den Parlamenten sitzen. Laut zu sein gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Homophobie. Gegen jegliche Versuche, Menschen abzuwerten, sie lächerlich zu machen, sie ihre Würde zu berauben. Eine klare Alternative aufzuzeigen zur begrenzten Sozial Solidarität der Rechten. Unsere Solidarität endet nicht an Grenzen. Sie schließt niemanden aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Religion, seiner Zugehörigkeit, seiner, wen er liebt oder wen sie liebt, aus. Wir kämpfen alle gemeinsam. Denn solidarisch ist man nicht allein. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt solidarisch, bleibt kämpferisch. Und wir sehen uns 2021 alle wieder auf dem Münchner Marienplatz und dann feiern wir gemeinsam, dass Solidarität wirkt.